Alpa Play, ich werde einfach an die <lacht> ich werde einfach an jedem Haus klingeln, bis die Marmeladenoma vor mir steht und ein Herz mit Iblali, Iblali, ich sage Iblali, willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich beantworte euch Fragen. Merci Mendes, vor 16 Minuten. <lacht> 16 Minuten? Oh, wie süß, ihr wohnt in Ettlingen. Ich komme aus Rastadt, falls ihr das kennt, ein Smiley. Vielleicht sieht man sich ja noch ein Smiley in Rastatt wahrscheinlich nicht, denn da kommen wir eigentlich so gut wie nie hin. Ja? Aber Ettlingen ist, ist sehenswert, Ettlingen ist sehr hübsch. Vielen Dank. <lacht> Hui, was ist denn das? Downhill-Sucht vor 22 Minuten. Neuer Kanal, Name, Dinosaurier-Oma. Wie bitte? Meinst du unseren Kanal, Dinosaurier-Oma? Mhm. Na naja, ich bin ein Dinosaurier, wenn du meinst. Ich muss erst Janik fragen, ob er einverstanden ist. Danke dir. Zitronen vor 57 Minuten, das ist echt schön, Grünwinkel. Wohne in Karlsruhe. Falls ich dich irgendwann mal sehen sollte, sage ich dir hallo. Es suchen mich viele und ich habe versprochen, wen ich treffe, den lade ich zum Kaffee ein. Aber nicht bei mir zu Hause, das sollte weiterhin anonym bleiben. Aber es gibt so viele hübsche Cafés in Ettlingen. Ich verspreche euch, dass ich euch zum Eis essen oder Kaffee trinken einlade. Ich danke dir. Lolly <lacht> Es gab mir einen Schluck trinken. So, jetzt geht's wieder. Du bist so toll, hab' sofort ein Abo da gelassen und zwei Smileys. Das ist aber sehr, sehr lieb von dir. Ich danke dir. Little Lady, ach also süß. Mir wird auch schlecht von Weihrauch. bin auch schon davon umgekippt. <lacht> da sind wir ja Leidensgenossen. Also heute macht es mir nichts mehr aus. Ich, Im Gegenteil, ich zünde jeden Morgen Kerzen an für meine Lieben. Und auch für euch Lieben. Und mache ein Räucherstäbchen an. Macht mir nichts mehr aus jetzt. Das war in meiner Kindheit. Ich danke dir für deinen, deinen Zuruf oder wie auch immer. Max K. Bitte mehr Vlogs und ein Smiley. Ja, das machen wir ja laufend. Janik ist da ganz eifrig dabei. Versprochen. Alpa Play, ich werde einfach an die <lacht> ich werde einfach an jedem Haus klingeln, bis die Marmeladenoma vor mir steht und ein Herz. Nun ja, du armer Mensch, dann probier das mal. Aber ich sehr süß. Ich danke dir. It's a potato, a potato. Ui, ui, ui, omi, macht die Gegend unsicher mit ihrem Rollator. Haltet euch fern von nur einem Revier. Ich glaube, das D ist die ich ein, ein Lächeln, gell? Zweimal ein Lächeln, danke für das Lächeln. Ja, ihr müsst das verstehen, dass ich meine äh, Privatadresse verteidigen muss. Sonst gibt es ja einen Auflauf, bedenkt, wie viel mir zuhören. Ich danke dir für, dein, für die schöne Kartoffel hier. Danke dir. Elmarin Box, mein Opa wird immer vergesslicher, bald wird er mich und meine Familie nicht mehr erkennen. Das macht mich sehr traurig. Tolles Video, liebe Marmeladenoma. Macht mich auch traurig, wenn, ich, wenn du mir das sagst. Es gibt so viele Menschen, die dieses Schicksal haben. Ich hoffe, es erreicht mich nicht auch, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich bin ja jetzt schon so alt und vergessen tue ich auch manches. Aber ich bin nicht dement. Aber ich danke dir. Tut mir sehr leid für dich. Ananas Kinder, Grüße aus Karlsruhe. Liebe Marmeladenoma, ein Lächeln. Das Bild kann ich nicht so gut erkennen. Ach, ein Schwimmbad. Mhm. Schwimmbad. Nun ja, die, Schwim die Badezeit kommt jetzt auch bald wieder. Vielen Dank, vielen Dank für, für deine Zuschrift. Yuki, meine Oma war früher in der Schule und es war Bombenalarm. Sie sollten alle in der Schule bleiben, aber sie ist trotzdem nach Hause gerannt, um bei ihren Eltern zu sein. Und wie durch ein Wunder hat sie überlebt. Da hat sie wirklich, Das war wirklich ein Wunder. Wenn ein Bombenangriff war, da konnte man nicht mehr auf der Straße sein. Wie gut. Dass sie erlebt hat, sonst wärst du nicht da. Vielen, vielen Dank. Lukas Koch, Schulabschluss mit der achten Klasse. Ein Lächeln, das hätte ich auch gern. Aber es tut mir sehr leid für die schwere Zeiten damals. Sehr grausam alles. Und äh, ein Herz, zwei Herzen eigentlich. Aber Lukas, äh, lerne so viel du kannst. Ich war damals sehr traurig. Ich musste von der Oberschule zurück in die Volksschule hieß das damals. Da war ich sehr, sehr traurig. Lernen ist Gewinn. Sei froh, wenn du die Schule kannst. Es ist eine schwere Schulzeit, ich weiß es. Es war früher anders und auch bei meinen Kindern war es noch anders. Aber trotzdem, halte durch und lerne, was du kannst. Sag ich dir, aus Erfahrung. Ich danke dir. xTobi gucken deine Videos und Livestreams immer alle zusammen. Familie. Das ist ja wunderschön. Das ist nur eine richtig schöne Familie. Ich danke dir. Marco K. Selbst meine Oma guckt, mit der... <lacht> meine Oma guckt mittlerweile deine Videos. Ein Lächeln. Übrigens ein tolles Video. Vielen, vielen Dank, Marco. Das ist ja sehr schön, wenn die Oma auch zuschaut. Würde mich interessieren, wie alt sie ist. Mo r p h e u s d. Was haben Sie gerne zu damaligen Zeiten als Jugendliche gemacht? Was habe ich gerne gemacht? Das Schönste war noch Lesen, Lesen, Lesen, denn die Zeit war sehr schlimm und wir haben sehr viele Verluste. Menschen erlitten in der Familie und ja, lesen wir eigentlich noch das Einzige, was schön war damals. Du meinst bestimmt im Krieg. Ich danke dir für deine Zuschrift. Future Trunks, was gegen die Zwölfjährigen, die dich finden, einen Kakao? Das wäre toll. <lacht> du kriegst auch einen Kakao, wenn du das willst. Allerdings nicht bei mir zu Hause, wie gesagt, sondern in einem der vielen hübschen Cafés in Ettlingen. Finde mich. Danke dir. Asuna Maus, ich finde es toll, dass du deinen Stream auch auf YouTube hochlädst. Leider ist unser Internet nicht so toll und deswegen können wir nicht in den Stream kommen. Das ist aber sehr schade. Wir, meine Tochter, zwei Jahre und fünf Jahre, Töchter, und ich lieben deine Geschichten und viele, viele Herzen. Vielen, vielen Dank, freut mich sehr, aber schade, dass du nicht ins Stream kommen kannst. Danke für deine Zuschrift. Ah, ein schönes Mädchen. Selina Keks. Selina Keks. <lacht> Jeder ist schlecht in Mathe. Nein, nein, wirklich nicht. Janik ist gut in Mathe. Ja, Janik? Ich kenne einige junge Menschen, die gut sind in Mathe. Aber du und ich wahrscheinlich. Ist schlimm, ich weiß das. Vielen Dank. Mutter, mach mal bitte ein Video mit Iblali. Mit Iblali? Iblali. Ich sage der Iblali. Ich weiß nicht, ob und wie ich das machen sollte. Janik, weißt du das? Und ob er möchte, der Iblali? Wir sehen uns ja beim Videokreis, Ich weiß nicht. Vielleicht sehen wir uns in Düsseldorf. Dann können wir miteinander quatschen darüber. Ich danke dir. Just Science, endlich mal ein Kanal, der ruhig ist. <lacht> und dann noch ein wildes Bild. Ja, das sagen viele, das sagen viele. Das war auch der Zweck unserer Sendung, dass wir wieder Ruhe, Freude, Farbe und Schönheit in, in dieses Leben bringen, das fürchterlich hektisch ist. Wenn ich einkaufen gehe, ist es grausam, wie die Menschen da dahin rasen. Die meisten. Ich danke dir. Es waren sehr schöne Kommentare und es freut mich auch diese, diese Zwiesprache mit euch. Mehr geht leider nicht, ein andermal mehr. Ich sag euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.